Also das muss dich doch auch erstaunen. Wir Investoren haben alle, wirklich alle zur selben Zeit dieselben Informationen. Wir sehen denselben Newsfeed, wir sehen denselben Preisstand, wir sehen denselben Chart. Und dennoch kommen einige von uns zu anderen Konklusionen wie die anderen. Das hat damit zu tun, dass nicht alle Investoren die Informationen gleichgewichten. Deshalb finden wir auch an der Börse immer eine Gegenseite. Auch mit den Preiszielen, die wir bei InvestCH bekannt geben, ist das nicht anders. Diese werden gewiss nicht allzu breit gestreut, die kennen nur die InvestCH-User, aber auch da ist der Umgang mit diesen Informationen natürlich verschieden. Ich kann Ihnen zeigen, wie es meinerseits angedacht ist. Gehen wir zurück in den März 2020. Der DAX war bei etwa 8.000. Die Corona-Krise hatte da gerade ihren ersten fulminanten Tiefpunkt gefunden. Und wenn der DAX bei 8.000 ist, Sie wissen es, sind nicht allzu viele wirklich noch optimistisch. Und ich denke, es war eine riesengroße Leistung, damals fast taggenau eine Roadmap herauszubringen, die die Projektion 10.800, 11.000 in etwa drei bis fünf Monaten aufgebracht hat. Ja, das Problem war natürlich, dass zu diesem Zeitpunkt das alles schwer zu glauben war. Und zwei Monate später klingt dann das schon alles viel glaubhafter. Das Problem ist auch, dass es natürlich eine sehr hektische Phase war und im April Mai und so weiter wurde natürlich noch viel Geld gedruckt. All das weiß man zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wo eine Roadmap herausgebracht wird, aber man weiß, die Zukunft wird sich ändern. Die Welt ist in Zukunft nicht mehr die gleiche. Das ist ja generell immer so. Deshalb eine Roadmap, aber auch alles andere, die liefert Referenzpunkte. Sie, sie soll aufzeigen und das musste auch diese Roadmap, dass etwas Größeres kommt. Wenn ich persönlich sehe, ja zweieinhalb bis 3.000 Euro innerhalb von vielleicht fünf Monaten, dann weiß ich, das ist etwas Größeres, das ist etwas strategisch Wichtiges. Da muss ich etwas tun. Und das ist die essentielle Botschaft. Ob der Markt dann 10.900 geht oder 11.983 oder 12.615, das spielt alles gar keine Rolle. Dazu kann man dann die Taktik und soll man auch die Taktik einsetzen. Die Analyse steht am Anfang. Aufgrund der Analyse formt man seine Strategie. Aufgrund der Strategie. Bestimmt man die wichtigen Punkte und dort setzt dann die Taktik ein. Eine kluge Taktik, und so wie es von mir angedacht war, ist dann, dass man irgendwo bei 10.800 halt einen sell -Trigger setzt. Und who cares, wenn der Markt dann höher geht. Jeder Händler macht sie auch so. Weshalb soll es der Analyst dann nicht auch so machen dürfen? Jeder am Markt tut das. Wenn er sich ein Ziel setzt hat eine Position, dann läuft der Markt idealerweise in diese Richtung. Ja gut, und dann merkt man, ja, die beißen ja immer noch, der Markt geht höher. Da verkauft niemand aufgrund früherer eigener Erwartungen einfach die Position direkt in den Markt, sondern er hält sie weiter, weil er merkt, ja, die bezahlen ja noch mehr. Das darf man ruhig mit einer Analyse auch machen, beziehungsweise mit der Taktik, die man basierend auf dieser Aufgebaut hat. Wenn der DAX jetzt runtergeht und natürlich nähern wir uns wieder größeren strategischen Niveaus, das ist immer so, wenn es tausenderweise nach unten geht, dann gelten dieselben Überlegungen. Mich persönlich interessiert es nicht so genau. Und ich erinnere mich auch nicht jetzt auf jeden, an jeden Punkt, der in der Roadmap genannt ist. Ich weiß nur in etwa die Zone, wo es wieder interessant wird. Und wenn wir dort sind, in dieser Zone, ob der Markt jetzt etwas vorher ist oder etwas tiefer schon, dann muss man wieder näher beobachten, muss man wieder taktieren. Wichtig ist ja, dass man zwischendurch weiß, dass man eigentlich nicht taktieren muss, weil einfach das alles relativ irrelevante Niveaus sind. Und dass man dann halt einfach dann, wenn es notwendig ist, mit entsprechenden Maßnahmen einsetzen kann. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, das war ein nützlicher Input für Sie. Und äh, ich wünsche Ihnen viel Erfolg an den Märkten.